Willkommen zu diesem Tutorial, wo ich dir zeige, wie du ein sogenanntes Instagram-Menü erstellst. Wenn du hier zum Beispiel bei Instagram drin bist, dann brauchst du ja im EU-Raum eine sogenannte DSGVO-konforme URL und die kann ich dir erstellen und das zeige ich dir hier. Und wenn wir das Ganze jetzt mal noch kurz in Mobilversion anschauen, dann sieht das dann so aus. Genau, mit meinem Foto. Hier der Link dann auf meiner Website und hier die verschiedenen Links plus mein Logo. Das ist eher so optional. Ich habe es noch hinzugefügt, weil ich will ja diesen Brand auch weitertragen. Und das zeige ich dir jetzt anhand von Elementor. Und mit Elementor nutze ich hier dieses sogenannte Hello Theme, wo eigentlich praktisch gar nichts daherkommt in Sachen Styles und CSS, damit ich da auch komplett selbst gestalten kann. Und ich habe hier schon zwei Templates erstellt, nämlich einen Footer und einen Header und ich zeige dir dann zum Schluss, wie du diese beiden noch ausblenden kannst, weil wenn wir jetzt eine neue Seite erstellen, hier und zum Beispiel sagen Insta-Menü, das Ganze mal abspeichern, dann mit Elementor bearbeiten. Dann siehst du hier, oben und unten ist noch dieser Header und Footer. So, route und Fetter wollte ich gerade sagen. Und hier haben wir noch den Titel der Seite. Das zeige ich dir dann ganz zum Schluss, wie du das per CSS noch ausblenden kannst. Und Footer und Header zeige ich dir dann, wie du das entsprechend im SIM-Editor bearbeiten kannst. Das ignorieren wir jetzt mal ganz einfach. Und gehen mal hin und erstellen hier ein neues Widget. Ich würde sagen, wir erstellen so ein Dreier-Widget, damit wenn jetzt zum Beispiel jemand auf dem PC auf diese URL zugreift, dass er eben dort auch eine schöne Darstellung bekommt. Hier, das kennst du vielleicht, rechtsklick auf dieses Element, dann Spalte bearbeiten und sage jetzt hier zum Beispiel 25%. Auf dieser Spalte sage ich auch 25% dass ich hier so diese Mitte habe, die schöne Mitte und füge hier als erstes mal ein Bild hinzu. Es soll ja dann hier dieses Bild und das Add und so weiter soll ja dann so aussehen. Also gehe ich hin, füge ein Bild hinzu, gestalte das am besten so in der Größe von 150 mal 150 Pixel, weswegen ich hier die Originalgröße einstelle und dann dieses Bild hier auswähle. Und schon habe ich das erste Bild bei mir drin. Jetzt kann ich hingehen und entweder mit einer Überschrift arbeiten, wenn es jetzt Suchmaschinenrelevant wäre oder so und du dieses Insta-Menü auch in der Suchmaschine angezeigt haben willst, als, mal, als Unterseite. Ich würde jetzt aber eher hingehen und sagen, okay, ich mache hier einen Texteditor drunter. Etroge Ruckstuhl. Und diese sage ich mal, verlinke ich jetzt mit meiner Webseite, wo haben wir es, hier. Und dann würde ich sagen, Link in neuem Tab öffnen, speichern und weil ich es noch in der Mitte haben will, packe ich sie in der Mitte. Übrigens nicht verwirrt sein, ne? das sind alles so die Standardeinstellungen mit äh, den Links und so weiter, die kannst du ja alle bearbeiten. Das zeige ich dir in einem später, später, späteren äh, Tutorial auch mal noch, wie das funktioniert. Und jetzt brauchen wir ja einen Button. Das heißt, ich gehe wieder hier hin und füge einen Button hinzu, am besten unten dran. Und wie du siehst, wird hier standardmäßig ein Button hinterlegt. Das hat schon ein bisschen mit dem Design zu tun, was ich schon äh, voreingestellt habe. Das kannst du auch selber noch einstellen, wenn du willst. Ganz einfach hier über die Website-Einstellungen gehen und hier die Definition der Buttons hinzufügen. Dann sollten diese Buttons danach immer gleich aussehen. Jetzt für dieses Menü ist es aber irrelevant. Das brauchen wir im Moment nicht, also gehe ich da wieder raus weil ich zeige dir jetzt, wie du diesen einen Button selbst gestalten kannst. Zum einen sagen wir hier mal ausgerichtet, damit der Button auf die ganze Breite ausgeweitet wird. So sieht es dann auch schön aus. Du hast hier noch die Möglichkeit, wenn du jetzt nur drei, vier Links hast oder so, die du hinzufügen möchtest, extra groß, mittel oder extra klein. Das hat vor allem auch mit der Größe der Schriftart und der Höhe des Buttons zu tun. Hier können wir jetzt zum Beispiel schon mal sagen Impressum und natürlich auch die URL hinzufügen. So, noch hier sage ich wieder in neuem Fenster öffnen über die Linkoptionen und dann haben wir schon mal den Link hinterlegt. Jetzt geht es um den sogenannten Stil, den ich äh, entsprechend definieren möchte. Hier hast du die ganzen Bereiche, die du schon vorausgewählt hast, schon drin. Also hier primär und sekundär und so weiter. Das ist alles schon standardmäßig hinterlegt. Ich möchte hier den primären, weil ich es ein bisschen fett haben möchte. Und die Textfarbe soll weiß sein. Wenn die hier nicht hinterlegt ist, dann kannst du sie ebenfalls hier in den Website-Einstellungen auf den globalen Farben hinzufügen. Machen wir da noch ein Weiß Hier mit einem 6xf und hier diesen Text, den hätte ich eigentlich gerne in 6x4. Speichere das, gehe wieder zurück. Das kannst du hier ignorieren. Aber natürlich empfehle ich dir immer zwischendurch mal wieder zu speichern. So und jetzt haben wir hier die Typografie grundsätzlich hinterlegt. Auch die Farben mit dem, das ist noch ein Textschatten, der sieht ein bisschen doof aus. Hier die Textfarbe könnte ich zum Beispiel schwarz machen. Ich möchte jetzt aber, weil es meinem CICD entspricht, hier nochmal eine Farbe hinzufügen. Du kannst hier auch direkt auf dieses Einstellungsbutton gehen, beziehungsweise auf dieses Einstellungsrad gehen und sagen: Okay, ich möchte jetzt hier noch mein Blau hinzufügen. Das ist jetzt nicht ganz genau mein Blau, aber zumindest mal Blau. Und dann noch ein schönes Grün. Ist auch nicht ganz mein Grün. So, ja, fast. Getroffen. Speichere das wieder ab. Nehme hier die Farbe weiß, möchte aber den Button selbst blau machen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, einen Rahmen zu definieren. Ich mache meistens so ein, maximal zwei Pixel. Die Farbe nehme ich natürlich die gleiche. Und beim Eckenradius, das musst du selber ein bisschen entscheiden, ich nehme meistens so zwischen 5 und 10, je nachdem wie groß das der Button ist. Und hier hättest du noch die Möglichkeit einen Schatten, einen Boxen- Schatten hinzuzufügen, sieht aber ein bisschen komisch aus. Und natürlich auch hier das Padding, was uns jetzt auch gleich in die Höhe und die Breite des Buttons führt. Ich würde hier sagen, so ein Padding zwischen ja ich sag mal 5 und 10, je nachdem wie viele Buttons du in deinem Instagram-Menü haben möchtest. Wir machen das hier jetzt mal mit 10, wobei 5, wenn ich da 5 oder 6 hinzufügen möchte, ist das schon fast schöner. Und dann habe ich hier noch die Möglichkeit, wenn jemand über den Button drüber fährt oder wenn ich, wenn man ihn anklickt, dass er eine andere Farbe bekommt. Und jetzt sage ich hier zum Beispiel, gib mir bitte den Text. Die Hintergrundfarbe soll weiß werden, die Rahmenfarbe dann aber blau bleiben. Speichere das Ganze ab. Und wenn ich jetzt hier drüber fahre, dann wird der Rahmen blau und der Hintergrund weiß und die Schrift ändert sich auch auf mein Schwarz bzw. mein Grau. Jetzt haben wir aber noch das Problem, dass wir hier relativ viel Platz haben äh, zwischen dem Bild meiner Webseite und dem ersten Button. Das heißt, ich muss jetzt diesem Button noch ein bisschen was geben, nämlich ein Margin. Ich nehme hier die Verknüpfung raus, weil wenn ich die Verknüpfung rausnehme, dann kann ich jeden Einzelnen entsprechend bearbeiten und gebe jetzt hier, nochmal kurz schauen, jawohl, ich bin auf dem richtigen, gebe hier ein Minus von 20, und hier auf dem gebe ich auch noch ein Minus von 10 oder 20. Ja, 10 reichen, so sieht es ein bisschen schöner aus. Passt fast. Ist fast gleich im Unterschied, beziehungsweise im Abstand. Das muss jetzt kein designtechnisches äh, oder ein designtechnischer äh, Riesending sein, sondern kann ganz normal so gestaltet werden und jetzt gehe ich aber hin und möchte gerne hier diesen Button äh, nicht bearbeiten, sondern duplizieren und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass diese beiden Buttons aneinander kleben, ne? das heißt ich gehe jetzt auch wieder hier hin, gehe auf erweitert und nehme das ganze raus und sage, ups, das ist ein bisschen viel, 10 reichen aus Das ist der Datenschutzlink, den ich natürlich hier auch wieder ändern kann. Ja, das ist kein Datenschutz, sondern Schutz. Und dasselbe in Grün wieder mit duplizieren. Und jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus mit dem Abstand. Ne? Auf den Kontakt zwischendurch mal wieder speichern das ist ganz ganz wichtig dann machen wir noch einen damit es noch ein bisschen schöner aussieht ich sage hier zum Beispiel Facebook Und weil wir gerade dabei sind, zum Beispiel LinkedIn oder so, jeden, jeden Link, den du gerne möchtest, kannst du hinzufügen. Ich hole mal kurz meinen Link aus LinkedIn und füge den hier ein. Die Linkoptionen bleiben natürlich gleich, wenn man es nur kopiert. So, und jetzt haben wir fünf dieser Buttons mit mir direkt und dann hätten wir dieses Instagram-Menü schon fertig. Und jetzt geht es eben darum dieses Insta-Menü hier auszublenden und die Kopfzeile und die Fußzeile auch auszublenden und zwar nur auf dieser einen Seite und das zeige ich dir jetzt im WordPress drin selbst. Das heißt ich öffne mir da nochmals einen Tab und gehe hier, den Tab habe ich geöffnet, damit ich es nachher mal entsprechend ändern kann mit dem CSS, was ich dir auch gleich zeige. Jetzt geht es aber um den Footer und den Header. Und dafür gehe ich hier in den Theme-Bilder, gehe hier auf Try it Now und dann gibt es Header Primär, Footer Primär. Die habe ich so benannt. Das kann bei dir ein bisschen anders aussehen oder anders heißen. Jedenfalls muss ich hier jetzt noch eine sogenannte Kondition hinterlegen. Exclude mit Singular, Seite und Insta-Menü. Hier über Add Condition, das war nicht drin. Das heißt, die ist weg gewesen. Ich kann es nochmal kurz wiederholen. Add Condition. Dann haben wir hier Singular, das ist ein bisschen doof. Seiten. Und entweder auf allen Seiten, was jetzt aber hier keinen Sinn machen würde. Wir wollen es einfach auf dem Insta-Menü entsprechend hinterlegen. Und das Gleiche machen wir jetzt auch bei der Fußzeile hier auf Edit Conditions. Singular, Seiten. Ich habe das vorhin eben schon mal gemacht mit einem kleinen Fehler drin. Deswegen musste ich das Tutorial nochmals wiederholen. So, und wenn ich jetzt, du siehst hier noch komplett mit Header und Footer. Das Ganze neu lade. Gut, da müssen wir nochmal in die Kopfzeile rein. Exclude natürlich, ausschließen. So, genau. Jetzt haben wir hier noch das Logo, was standardmäßig eingeblendet wird und hier Insta-Menü. Und diese beiden Dinge, die will ich jetzt weghaben von dieser Seite. Dazu brauche ich ein bisschen CSS, gerade hier beim Insta-Menü. Das ist von meinem Theme her äh, schon direkt hinterlegt worden. Das heißt, ich gehe jetzt zurück auf WordPress, hole mir die Seite nochmal her, sage hier mit Elementor bearbeiten. Gehe auf diese Seite, mache auf dem Logo Rechtsklick, Untersuchen, damit ich das CSS finde. Und hier ist es dieser Header. Füge hier eine CSS-Style-Anweisung dazu. Ich packe dir die dann noch in die Beschreibung rein. Dann haben wir das schon mal weg, jetzt kopiere ich mir diesen CSS-Code und das ist eben das Schöne bei Elementor, geht vielleicht auch mit anderen, bei Divi und so weiter, ich arbeite sehr gerne mit Elementor, dass hier unten die Einstellungen der Seite, gehst hier auf erweitert, eigenes CSS einfügen und schon ist der Header schon mal weg. und jetzt haben wir dieses h1 entry title hier kann ich jetzt einfach den bestehenden bearbeiten und sage none für nicht anzeigen ganz wichtig nicht global einbinden sondern wirklich nur auf dieser einen Seite kopiere mir das ganze wieder füge das hier hinzu speichere das ab und wenn ich das jetzt schließe und neu lade, habe ich hier das entsprechende Ergebnis. Impressum, Datenschutz, Kontakt, Facebook und LinkedIn. Gut, das war jetzt also das Tutorial rund ums Thema des Instagram Menüs, wie du ganz einfach mit Elementor dieses erstellen kannst. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst oder das mit deinen Freunden teilst. Und natürlich wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen dieses Instagram-Menüs bei dir auf der Webseite.